Was geht ab in diesem schnellen Video, will ich einfach zeigen, wie man ein transparentes GIF erstellt. Ich habe kein anderes Video gefunden auf ganz YouTube. Ist schon krass, aber let's go. Als erstes brauchen wir Adobe After Effects. Ähm, dort klicken wir auf Neue Komposition aus Footage und dann wird dieses Fenster geöffnet. Dann wählen wir die Datei aus, äh, die wir zu einem GIF machen wollen, zu einem transparenten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, welche ich nehmen soll. Ich nehme jetzt die hier einfach. So, dann erster Schritt, man muss hier darauf achten, dass es hier aktiviert ist. Also wenn es blau ist, dann ist es aktiviert. Ähm, und um den schwarzen Hintergrund wegzubekommen, dass es transparent ist, müssen wir jetzt äh, hier rechts auf ähm, veraltet, hier bei der Unterkategorie und auf Color Key. Dann nehmen wir das und ziehen es hier einfach rein. Dann äh, wählen wir hier mit dieser Pipette einfach die schwarze Farbe aus. Und äh, jetzt können wir schon sehen, dass der Hintergrund grob entfernt wurde. Und äh, hier, wenn wir die Toleranz hochdrehen, dann können wir das noch verbessern. Äh, so geht es schon ganz fit, finde ich. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten ganz wichtigen Schritt. Ähm, wir gehen jetzt auf Datei. Ähm, exportieren. Und an die Renderliste anfügen. Dann wird das hier unten geöffnet. Jetzt ganz wichtig, bei Speichern, äh, ne genau hier, bei Ausgabemodul, klicken wir dieses Verlustfrei an. Dann wählen wir bei Format, ähm, Quicktime aus. Hier. Und bei Kanäle, das ist jetzt der Knackpunkt, wählen wir RGB plus Alpha-Kanal aus. Das ist ultra wichtig. Also es muss RGB plus Alpha-Kanal sein. Dann gehen wir auf OK. Dann, äh, man kann hier unter Speichern und jetzt auch noch den Speicherort ändern und alles mögliche, aber ich bin jetzt auch lieber mal um, so, damit wir das auch gleich finden. Und dann gehen wir hier auf Rendern, jetzt wird das ganze schnell gespeichert. So, und dann können wir erstmal ähm, After Effects schließen, dann können wir schon mal Photoshop öffnen. Dann Gehen wir zurück in den Windows Explorer und gucken, wo wir das gespeichert haben. Ich habe es jetzt hier bei Downloads unter Test gespeichert. Dann ziehen wir das hier einfach äh, in Photoshop rein. So, bei Photoshop jetzt gar nichts ändern, einfach einfach so lassen. Und jetzt auf ähm, Datei, dann auf Exportieren und dann auf für Web speichern Legacy. Hier drauf. Das lädt jetzt kurz. So, und dann gehen wir auf Speichern. Den Namen können wir so lassen, genau in Downloads und klicken auf Speichern. So, jetzt wird das Ganze schon gespeichert und das war's. Dann gehen wir in den Windows Explorer und dann haben wir unsere fertige Datei hier. Und dann haben wir ein transparentes GIF. Ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt, soweit ich weiß, keinen anderen Weg, das aktuell zu machen. Lass ein Like da oder lass es doch sein, ist mir scheißegal. Und genau, adios.